Hallo Leute, willkommen zur sechsten Folge von Pim My Villager Dorf. Heute baue ich eine kleine Weizenfarm. Wenn euch diese Videoreihe gefällt, lasst ein Like da, ein Kommentar für den lieben YouTube-Algorithmus. Abonniert mich kostenlos und jetzt viel Spaß.